Hey, ich bin Polymechaniker bei der Firma Binder und ich nehme dich bei meinem Alltag mit. Komm mit! Die Hauptaufgaben von einem Polymech sind Werkzeuge auswählen, um nachher ein Programm neu zu schreiben. Nachher die Maschine einrichten und Teile zu messen. Die Firma Binder ist ein Familienunternehmen mit weltweit 17 Standorten. Wir produzieren drei Teile für Verbindungsstecker und Verbindungstechnologie. Es wird sehr viel Zeit in Lehrlinge investiert und wir haben da sehr gut ausgebildete Leute, die einem immer gegenrufen. Und die Firma Binder wird sehr viel in neue Maschinen. investieren. Was man mitbringen muss, ist Motivation sehr gutes Vorstellungsvermögen und er muss gut in Mathematik sein. Jedes Jahr haben wir ein dreitägiges Lehrlingsevent, wo alle Lehrlinge an einem Standort von Winter herangehen. Hat es dir gefallen, dann bewirb ich noch heute. Wir freuen uns auf dich.